Hallo, willkommen auf Football Therapist und willkommen zu dieser ersten Folge dieser Miniserie über die, die Monchi-Methode, die der Sportdirektor des, des CVAFC. Denn nachdem ich das erfolgreiche Management der Academy des ecuadorianischen Vereins Independiente del Valle und das von Red Bull Salzburg erklärt habe, es geht heute um den Mann der Ernennung im Jahr 2000, den Sevilla FC genau umgestaltet hat, äh, da der Verein am Anfang des Jahrhunderts große finanzielle Probleme hatte und in der zweiten spanischen Liga spielte. Rund 20 Jahre später ist der Sevilla FC zum viertgrößten Verein Spaniens geworden. Nicht zuletzt, weil er unter manche sechsmal den UEFA Poker oder die Europa League gewonnen hat. Und einer Schlüssel zu, zu seinem Erfolg ist seine Rekrutierungsmethode, die genau das Thema dieses Videos ist. Aber kurz bevor ich anfange, wollte ich euch noch sagen, dass äh, ihr in der Beschreibung einen Artikel findet, finden könnt, der die besten Transfers von Monchi in Sevilla listet, damit ihr euch noch besser vorstellen könnt, wie, wie erfolgreich der Sportdirektor in, den, in diesem Feld ist. Nun werde ich endlich diesen berühmten Scouting- und Spielerrekrutierungsprozess des andalusischen Vereins erklären können. Die erste Phase wird grobes Tracking genannt und findet von Juli bis Dezember statt. In dieser Zeit äh, sehen sich manches, manches Scouts so viele Spiele wie möglich an, um so viele Spieler wie möglich zu analysieren. Natürlich ist das alles geplant. Jeder Scout bekommt eine bestimmte Anzahl von zugeteilten Wettbewerben, die er verfolgen muss und jeder Wettbewerb gehört zu einer bestimmten Kategorie. In der ersten, die A, finden sich die, Meistersta die Meisterschaften, bei denen die Anzahl der Spieler, die nach Sevilla wechseln, wechseln könnten, aufgrund des Spielniveaus am höchsten ist. Hier geht es also um die besten europäischen Ligen sowie um die von Brasilien und Argentinien. Die Kategorie B besteht dann aus den Ligen der zweiten, He der zweiten Ebene, die eben mehr, mehr oder weniger in, in denselben Regionen liegen, das heißt in Europa und Amerika. Dort aber nicht nur im Süden, sondern auch im Norden mit der Liga MX und mit der MLS. Nun gibt es noch die Kategorie C, äh, die keine Ligen entspricht, sondern, Tur sondern Turniere. So kann der Verein nämlich äh, sicher sein, dass ihm keine Spieler entgeht, äh, der zum Beispiel in Afrika oder Asien bei, bei, der, bei der Meisterschaft toll ge geleistet hat. Zwei geografische Regionen, die eben nicht Teil der anderen beiden Kategorien sind. Von Juli bis Dezember bekommt jeder Scout also drei oder vier zugewiesene liegen, die er verfolgen kann. Auf äh, eine, eine der Klasse A und zwei, äh, zwei, drei der Klasse B, da es in dieser zweiten Kategorie mehr Länder gibt. Während dieser, dieser groben Tracking phase müssen die Scouts jeden Monat eine ideale Starthilfe ihrer äh, Klasse A Liga vorlegen. Der Monatsbericht der B-Klasse Ligen ist dagegen etwas anders, da es nur einen einzigen für die gesamte Kategorie gibt. Die Scouts müssen sich tatsächlich darauf einigen, äh, wie sie diesen äh, komponieren, was, was ziemlich normal ist, weil diese Ligen nicht so gründlich beobachtet werden, wie die Ligen der Klasse A. Da es viele Ligen gibt und, und die, die Anzahl der, der Scouts 12 äh, beträgt, müssen sie tatsächlich, tatsächlich Zeit sparen, indem sie die Sie, indem sie diese verschiedenen Ligen der Klasse B über die, die Spieler der Nationalmannschaften des jeweiligen Lan Landes verfolgen. Es wäre in der Tat dumm, die Arbeit der Jugend-, nun, der Jugend und Nationaltrainer nicht zu nutzen, die durch ihre Kaderaufgeboten angeben, welche, welche Spieler in der Meisterschaft ihres Landes zu beobachten sind, die in dieser Kategorie eben überwiegend aus, aus einheimischen Spielern besteht. Abgesehen davon muss man wissen, dass nicht alle Spieler dürfen Teil dieser monatlichen Startelfen sein, weil einige von ihnen für den Sevilla FC sportlich und oder wirtschaftlich ohnehin unerreichbar sein werden. Es würde zum Beispiel keinen Sinn machen, Mohamed Salah auszuwählen, der in einem besseren Verein unumstrittener Stammspieler ist und darüber hinaus ein Gehalt und eine Ablösesumme hätte, die sich die Andalusier nicht leisten leisten könnten. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass die Scouts das Anschauen von Spielen über eine Videoplattform wie Scout oder Instat mit äh, gelegentlichen Stadionbesuchen kombinieren, um zu garantieren, dass ihre Meinung über den betreffenden Spieler je nach Art des Anschauens nicht abweicht. Etwas, das man gerade auch bei Red Bull Salzburg findet und das ich in meinem Video über die Erfolgsgeheimnisse dieses Vereins erklärt habe. Kehren wir nun nach Sevilla zurück, wo der Verein durch diese verschiedenen idealen Starthelfen, und hier schließe ich auch die für jeden Klasse-C-Wettbewerb erzielten ein, den Dezember mit etwa 500, 550 Spielern in der, Daten, in der Datenbank abschließen wird. Nach diesem ersten Filter folgt der Zeitraum des ausführlichen Trackings, das, das von Januar bis, bis Mai dauert. In dieser Zeit gibt es keine A, B und C-Klassen mehr, da nur noch die Spieler beobachtet werden, die beim groben Tracking ausgewählt wurden. Und das wiederum nicht auf irgendeine Art und Weise. Allerdings werden diese diesmal von mehreren Scouts die sich bisher nicht mit der jeweiligen Liga befasst haben, in verschiedenen Kontexten beobachtet. Insgesamt werden pro Spieler 6-7 neue Spiele beobachtet, sowohl Heim- als auch äh, Auswärtsspiele, sowohl gegen eine Mannschaft äh, aus der obersten äh, als auch eine aus der untersten Tabellenzone und eventu eventuell auch äh, Spiele mit der Nationalmannschaft, äh, wenn wenn der Spieler dafür ausgewählt wurde. So lernt man den Spieler besser kennen und ist nicht überrascht, äh, wenn, wenn er in einer bestimmten Art von Spielen nicht, äh, nicht gut leistet. So kann der Verein schon direkt nach der Verpflichtung des Spielers daran arbeiten, wenn, wenn er schli schließlich nach Andalusien wechselt. Für jedes der 6-7 beobachteten Spiele vergibt es überhaupt eine Note von A bis E für die Leistung des Spielers, wobei A die die beste Note und E die schlechteste Note sind. Das macht also 3.000, 3.500 bewertete ähm, Leistungsberichte, denn man muss mit ca. 550 multiplizieren, der Anzahl der Spieler, die nach die nach dem zweiten Filter, den ich euch jetzt vorstellen werde, nur noch ca. 150-180 betragen wird, da, da die besten Spieler ausgewählt haben wird, indem er, er, er sich die verschiedenen Buchstaben, die diese Spieler erhalten haben, angesehen haben, angesehen haben wird. Nämlich werden die Spiele ausgewählt, die für Buchstaben nur oder fast nur A und B bekommen haben. Um diesen zweiten Filter zu erstellen, kann man aber auch die Berichte der vorherigen Saisons wieder durchlesen, um den Spieler und seine Entwicklung besser kennenzulernen, da er nicht nur die Noten von A bis E der vorherigen Saisons lesen wird, sondern auch die verschiedenen Details dieser Berichte, durch die er insbesondere sehen kann, ob der Spieler seine Schwächen korrigiert hat. Nun versteht ihr also, dass es viel zu einfach ist, Manche für die Neuzugänge zu kritisieren, die er während seiner zwei Jahren bei der AS Roma gebracht hat, da er viel von, von der Arbeit abhängt, die seine Scouts in der ersten Zeit leisten. In diesem Zusammenhang muss, muss man auch wissen, dass er in Rom angestellt wurde, um finanzielle Gewinne zu erzielen, um, um die wirtschaftlichen Probleme des Vereins zu überwinden. Eine Leistungsschwäche war also absehbar, da, da der Kader während, der, während des Transfersfensters äh, jeweils viele Abgänge und äh, Neuzugänge verkraften musste. Übrigens werdet ihr in der Videobeschreibung einen Artikel aus dem Jahr 2019, der den Beitrag seiner Zu Neuzugänge objektiv bewertet. Und ihr werdet sehen, dass er ziemlich zufriedenstellend ist. Vor allem, wenn man weiß, dass Monchi nicht die Freiheit hatte, die er wollte, um seine Arbeit bei dem italienischen Verein auszuführen. So, jetzt geht's zurück nach Spanien. Nach diesem zweiten Filter finden wir also 150, 180 Spieler. Das sind etwa 12, 15 Namen pro Position, die wir jetzt einordnen müssen, um beispielsweise herauszufinden, welcher der ausgewählten rechten Außenverteidiger der beste für den Verein wäre. Und hier solltet ihr reagieren, dass, denn tatsächlich können zwei Spieler auf derselben Position jeweils sehr gut sein, aber in unterschiedlichen Bereichen. Unter den Spielern, die die beiden detaillierten Filter durchlaufen haben, kann man zum Beispiel einen Innenverteidiger finden, der, der sehr gut im, im Luftspiel ist, Genauso wie einen anderen Spiel, äh, Innenverteidiger, dessen beste Qualität diesmal die Passfähigkeit ist. Wie kann man also für jede Position, Position eine solche Rangliste erstellen, wenn es überall verschiedene Spielerprofile gibt? Ganz, ein, ganz einfach. Man muss den, den Trainer fragen, welche Position er wie stärken möchte. Dieses Treffen mit dem Trainer findet allerdings äh, erst im April statt. Zumindest seit Monchi seine Planung umgestellt hat, denn als Unai, als Unai noch Trainer in Sevilla war, fragte Monchi ihn bereits zu Beginn der Saison, welches Spielerprofil er für jede Position bräuchte. Dies schien eine gute Idee zu sein, bis zu dem Tag, an dem Unai ein, ein, ein Angebot von PSG erhielt hat und einen Wechsel annahm. Was bedeutete, Manchi hatte eine Liste mit Profilen, die nicht mit denen übereinstimmten, die Unai Emerys Nachfolger Jorge Sampaoli brauchte. Seit dieser Episode arbeitet also Manchi mit jeder Art von Spielerprofil, weil, er, weil der Trainer eben jederzeit gehen kann. ist auch der Grund, warum dieses Treffen mit dem Trainer erst im April stattfindet, denn zu diesem Zeitpunkt ist es meistens schon klar, wer in der nächsten Saison Trainer sein wird. Dies ist jedoch nicht die einzige Erfahrung, die Manchi davon überzeugt hat, seine, seine Planung zu, zu, zu ändern, denn neben dem, dem Fall Emery hat ihn auch eine ältere Situation dazu ermuntert, seine Strategie zu überdenken, der Fall Dragutinovic. Obwohl der Transfer des serbischen Verteidigers nach Sevilla ein Erfolg war, da er dort mehrere Jahre lang eine wichtige Rolle spielte, Behauptet Monchi, dass ähm, er mit ihm Glück hatte, weil er damals einen Fehler gemacht hatte. Nämlich hatte er nicht mit dem Abgang von Ser Sergio Ramos gerechnet, der in jenem Jahr am Ende des Transferfensters erfolgte, und hatte daher keine Liste von Verteidigungen erstellt, die den Andalusier ersetzen konnten. Aus Zeitmangel musste er Dragutinovic daher auf der Grundlage von Telefonaten mit, mit ähm, Experten der belgischen Liga Kauf äh, äh, Dragutinovic aufnehmen, in der der serbische Verteidiger spielte. Also, und obwohl er so Erfolg hatte, hat er diesen Transfer als Fehler seinerseits sehen können. Die Geschichte der Fehler Emery und Dragutinovic sind also der Grund, warum Monchi für jede Position eine Datenbank mit Spielern aller Profiltypen haben will. Nach diesem Treffen mit dem Trainer wird der Verein also für jede Position eine Rangliste erstellen können, um, um zu wissen, wenn, wenn man als ersten Spieler holen sollte, wer die Nummer zwei wäre, wenn ein Transfer nicht möglich ist, und dann die Nummer 3, die Nummer 4 und so weiter. Und du musst wissen, dass hier nicht nur das technisch-taktische Profil des Spielers, das durch so den Berichte der Scouts und die, und die statistischen Daten erstellt wird, ausschlaggebend ist. Denn wie du in meinem nächsten Video, ich folge 2 dieser Serie über die Rekrutierungsmethode von, von Monchis Sevilla FC, sehen wirst, äh, werden auch physische, psychologische und wirtschaftliche Profile erstellt. Wenn du also mehr darüber erfahren möchtest, lade ich dich ein, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, aber auch meine Twitter, Instagram und LinkedIn-Accounts, äh, die du in der Videobeschreibung findest, damit du nichts von all dem verpasst. Und wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, es mir in den Kommentaren mitzuteilen, auf den blauen Daumen zu klicken und das Video zu teilen. Das würde mir sehr helfen, mehr als du denkst. Tschüss!